Richtig, nachdem wir schon beim, beim BND waren, das gibt mir das Zutrauen zu fragen, Herr Schäuble, ob man bei Griechenland jetzt an einem Punkt ist, wo die Finanzminister nicht mehr weiterkommen und zwangsläufig gemäß alter Übungen wieder die Staats- und Regierungschefs den Karren aus dem Dreck ziehen müssen. Die Antwort lautet nein. Wir sind an einem Punkt, dass die Institutionen in den Gesprächen mit Griechenland gestern nicht so weit gekommen sind, dass der Vorsitzende der Eurogruppe, Herr Deißelblom, die Voraussetzungen, die wir am Freitag beschlossen hatten, nämlich, dass man heute Morgen soweit ist, um eine Eurogruppensitzung einzuberufen, die war nicht erfüllt. Und deswegen hat er keine Sitzung für morgen einberufen. Und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, wird eine Sitzung einberufen werden. Also noch nicht auf Ebene der Staats- und Regierungschefs? Äh, das ist auch keine Sache. Die, die Eurogruppe ist schon die Eurogruppe. Und die hat auch ihre bestimmten Zuständigkeiten und äh, mir ist nichts anderes bekannt.